Herzlich Willkommen zu einem neuen Video am Donnerstagmorgen, heute trade ich wieder mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto, ich habe bei 1021 Euro angefangen, inzwischen bin ich bei 1871 Euro, habe also 850 Euro Gewinn gemacht, meine Einstiegsstufen sind 25, 63, 158 und so weiter. Trade 60 Sekunden bis 2 Minuten. Zuvor schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben Nachrichten in Australisch Dollar, im Euro, GBP, US-Dollar. Aktuell sind keine wichtigen News. Ich suche mir jetzt einen Trade nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren. Hier steige ich ein. Und gleich nochmal. Ich bin jetzt insgesamt zweimal drin. Ich mache zu, Max, zwischen zwei und fünf Trades. noch mal rein in den nächsten sekunden sollte er dann wieder fallen Aktuell sind alle drei Trades im Gewinn, jetzt nicht mehr. Noch 10 Sekunden. Sieht gut aus. Und der fällt weiter. Sehr schön. Alle drei Trades gewonnen. Das entspricht einem Gewinn von 182 Euro und vier Nun bin ich. Nach 11 Tagen bei 1.032,07 Euro, und 7 Cent. das kann sich sehen lassen, denke ich. Wer sich für meine Aktion interessiert, bis 31.12. kannst du bis zu 849 Euro sparen. Ratenzahlung ohne Aufpreis ist auch möglich. Wie gesagt, diese beiden Kurse gibt es ab Januar 2021 nicht mehr. Wenn du Interesse hast, dann melde dich. Am besten noch heute, sonst verschiebst es wieder. Bye bye.